brains dead like that lost my keys, but don't give shit, I sleep, you Many quails from Wodos. Riff on the board is Danny. <lacht> englisch muss man es angewöhnen, weil man hier in Griechenland einfach nur noch englisch reden muss. Tut gut für die Schulkenntnisse die man sich damals erworben hat. Ah ja. Jetzt geht es auf zum Akropolis zu äh, den alten römischen Dingern, zu den äh, kolossalen äh, griechischen irgendwas. <lacht> ah ja. Also ein kleiner Blick ist es wert. Nicht zu vergessen, es werden auch noch was Places bei einer 24-Stunden-Tour mit dem Auto über die gesamte Insel gezeigt. Sollte eigentlich ein richtig geiles Ding werden. Eigentlich mega Bombe. Leben in Hartspeed. Love is so insane, like that. Wollt ihr libs on me? Will you say, I can sleep, will you stay? So, eigentlich müssten wir jetzt bei der ersten Sehenswürdigkeit so langsam ankommen. Ich habe jetzt mal ein kurzes kleines kysisches Häuschen. Mein Bett. Hm. Lucky, lucky, machen ich glaube, was ich denke jetzt nicht, dass ich das lohnen wird. was ja unbegehrt, so richtig begehrt sein soll, sondern die griechischen Kräuter sein, die kann man sogar noch pflücken. Wurde alles in der Reisenleitung erlaubt. Die Apfelsinen, die an den Bäumen wachsen, da kann man sie einfach nehmen. Einfach pflücken, da gibt es keine Strafe. ist nicht so wie in Deutschland. Da soll es sogar noch Leute geben, die kommen dann an und wollen dir aus Dankbarkeit sogar noch das ganze Netz geben. Also, <lacht> ich bin gespannt, wenn ich äh Apfelsinenbäume finde. Ich wollte mir eine Apelsine hier fressen. Ah, ist es. Ich finde es scheiße cool. Auf jeden Fall müssen wir das Gebäude Ja. Gucken mal die Rennwagenbahn. Ja ja, das ist eine das ist eindeutig eine Rennwagenbahn. Wo an der Grenze das? In der Form. Die Rennwagen die Rennwagenbahnen hatten eine u Form vom gesamten Gebäude und ähm, kann es halt eben durch den durch die Mitte halt eben sehen, dass da so eine Absperrung gewesen ist mhm. und da und da sind die Rennwagen in die Wette gefahren oder haben sich gegenseitig eigentlich attackiert. So hatte ich man weiß es noch nicht so 100% genau, was da genau passiert ist. Man weiß es bloß von den Ober Settel. ja Legenden würde ich mal sagen und halt eben mal Steinhauer rein. Hier cool Basti, der als Größtarbeiter gerne herumbaut und der schon dran geil wird, wenn er so ein Ding sieht. Ich hoffe, dass die Taschen benutzt. <lacht> <lacht> jeden Stein haben ohne was bedeuten. Ja. Ja.